Ja, willkommen auf der FOSGIS 2022, erster Tag nach der Mittagspause. Hier auf der Bühne 1 geht es jetzt um Datenbanken, um PostgreSQL mit zwei Vorträgen und dann im Anschluss gibt es noch einen Vortrag zu PostGIS. Und wir starten mit Felix Kunde, der schon recht oft auf der POSGIS dabei war und zu PostgreSQL und POSGIS Beiträge geleistet hat. Felix ist Datenbankingenieur bei Zalando und ehemals Dozent und er wird heute über PostgreSQL Upgrades reden und uns erzählen, wie man das macht und warum es sich lohnt. Herzlich willkommen, Felix. Hi, Foskes. Ja, hallo. Und die drei Vorträge werden, ähm, sind aufgezeichnet und werden jetzt eingespielt. Und danach steht der Felix für Fragen zur Verfügung. Hi, Foskes. Felix hier oben rechts im Bild. Willkommen zu meinem Vortrag, Postgres Upgrades, also wie kann man eine Hauptversion von Postgres upgraden, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal seinen so Spaß mit gehabt. Ich erkläre euch heute, wie man es versuchen kann, möglichst diesen Prozess zu automatisieren und damit das ähm, ja, Upgrade für vor allen Dingen für die Entwickler leichter zu machen. Wir steigen gleich hier voll rein mit äh, Sirenen. Wer von euch nutzt immer noch Postgres 9.6? Ich hoffe niemand, denn Postgres 9.6 ist end of life seit November. Das heißt, es gibt keine Releases mehr, keine Bugfixes mehr und auch Sicherheitslücken, wenn sie dann wieder auftreten, werden nicht mehr geschlossen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Risiko für eure Infrastruktur, wenn ihr das immer noch am Laufen habt. Ja, das gleiche gilt auch für Postgres 2.4, das auch jetzt seit ähm, vor kurzem, seit Februar, den letzten Release hatte. Also da ähm, auch Upgrade. Aber ich denke mal, mittlerweile sind die meisten auf 3. Warum lohnt es sich jetzt zu Upgraden? Also natürlich Neue Features kommen, Performance wird verbessert, das ist denke ich mal allen klar. Ich wollte euch aber noch mal zeigen, was in den einzelnen Versionen hinzugekommen ist, damit ihr wirklich vielleicht mehr überzeugt seid, dass äh, ihr vielleicht das heute noch in Angriff nehmen solltet, die Planung, wann man das Upgrade machen kann. Ich versuche das wirklich nur auf die allerwesentlichsten aller Features zu fokussieren, ähm, auch äh, natürlich im Hinblick auf Postgres. Und ähm, ich sage auch bei jeder Version immer, was sind so die Breaking Changes, die wesentlichsten, auf die man achten sollte. Ne? Zum Beispiel bei Version 10 gab es damals etliche Umbenennungen von Verzeichnissen und auch von Funktionen. Sollte man jetzt vielleicht eigene Funktionen geschrieben haben, die Abfragen machen mit diesen Funktionen, muss man das natürlich entsprechend anpassen, bevor man ein Upgrade macht. Das heißt, jeder Datenbankadministrator oder auch Database-Engineer sollte eigentlich immer genau recherchieren, was sind eigentlich so die Breaking Changes gewesen. Aber auch, was sind die neuen Features, um dann eben andere Leute davon zu überzeugen, jetzt das Upgrade in Angriff zu nehmen. Ja, wie zum Beispiel bei Version 10, alle, die vielleicht mit dem OGR-Foreign-Data-Wrapper arbeiten. Erst mit der Version 10 kann man da wirklich sagen, damit kann man auch schnelle Abfragen machen mit Aggregaten. Die werden dann auf das Zielsystem gepusht. Oder Logical Replication, das ist ja auch ein Weg, wie man eine Replikation, äh, ein, ein Upgrade machen kann oder eben auch Change Data Capture realisieren kann. Da gibt es seit Version 10 auch eine ein eingebaute, äh, eingebautes Feature für. Bei Version 11 gibt es dann nicht ganz so viele ähm, oder kaum Breaking Changes, die man jetzt irgendwie berücksichtigen musste. Wenn man jetzt vielleicht interessiert ist an dem SPGIS Index, ist das die erste Version, mit der das möglich ist. Es gibt auch immer ähm, die Fälle, wenn man jetzt sein Schema verändern möchte, Spalten hinzufügen, Typen verändern und so weiter. Dann ist das mit Version 11 auf jeden Fall auch schon ein bisschen leichter geworden, weil da dieses Add Column nicht mehr die ganze Tabelle blockiert gegen andere Schreibprozesse. Das ist eigentlich auch immer, daran sind die Postgres-Entwickler auch immer eigentlich sehr interessiert, dass solche Schema verändernden Maßnahmen, sei es jetzt das logische Schema oder das physische Schema mit Indizes, wenn man da irgendwas verändern möchte, dass das nicht alle Schreibprozesse blockiert. Das werdet ihr bei der nächsten Version hier auch noch sehen. Bei der Version 12 ist hoffentlich die Version, die die meisten von euch nutzen, denn eigentlich ist erst ab dieser Version sind äh, die meisten Abfragen mit Postgres-Funktionen ähm, out of the box, äh, können die parallelisiert werden, weil dort dann die Voraussetzungen geschaffen worden sind in Postgres, dass äh, das Postgres-Entwickler auch nutzen können. Eine andere Sache, das ist der zweite Punkt hier mit dem Detoasting, ihr wisst ja vielleicht, dass die ganzen Geometrien, die man in, in Postgres speichert, dass die natürlich teilweise zu groß für eine Seite in Postgres sind und dass die in diese Toast-Tabellen abgelegt werden. Und immer wenn man halt Geometrien auslesen möchte, also halt räumliche Abfragen macht und äh, diese Verschneidung geprüft werden, dann musste halt vor Postgres 12 immer die gesamte Geometrie aus diesem Toastspeicher gelesen werden, nur um zu gucken, gibt es überhaupt eine Überschneidung oder nicht. Also kann ich die Geometrie dann vielleicht sogar komplett verwerfen. Jetzt ist es so ab 12, dass nur noch ein kleiner Teil zuerst ausgelesen wird, wo die Bounding Box drinne steht. Es wird geguckt, gibt es da eine Überschneidung? Nein, dann nicht. Dann gut, dann es einfach weiter zum nächsten Eintrag. Also ihr könnt euch da schon mal vorstellen, dass es da einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs gab bei räumlichen Abfragen. Ähm, eine andere Sache: Reindex ist immer, eine, also das Reindizieren und das Neubauen von Indizes, kann häufiger mal der Fall sein, wenn es neue Versionen gibt. Sei es jetzt in Postgres oder Postgres, wo sich einfach die ähm, Indexmethoden oder die, die Art, wie der Index gebaut wird, verändert hab. Und Da muss man eben alle Indizes neu bauen. Seit Version 12 kann man das einfach auch nebenläufig machen, sodass man eben auch Schreibprozesse nicht blockiert. Ihr seht, bei 12 gibt es auch etliche Breaking Changes, ähm, also ähm, einige Systemkataloge haben sich ein bisschen verändert, äh, sogar verschwunden. Die With-OIDs-Funktion bei Tabellen, wenn man die erstellen will, ist verschwunden. Und äh, auch ja, With-Abfragen, wenn man die hat, also Commentable-Expressions, werden seit der Funktion optimiert. Ich denke mal, das ist für die meisten nützlich und hilfreich, aber wenn ihr das alte Verhalten ähm, erwartet, dann solltet ihr da ein bisschen aufpassen. JIT, Just-in-Time-Compilation, ist auch noch so ein Punkt, das ist seit 12 per, äh, standardmäßig aktiviert. Das ist aber eigentlich nur wirklich hilfreich, wenn ihr ganz ganz kleinteilige Abfragen habt. Bei großen Analysen ist JIT manchmal eher hinderlich. Also wir haben es schon erlebt, dass Teams geupgradet haben, JIT wurde dann automatisch angestellt und auf einmal waren viele Abfragen langsam. Also dann kann man es wieder deaktivieren und hat die gleiche Performance wie vorher. So, hier noch so ein paar Grafiken, was parallele Abfragen in Postgres ausmachen bei der Performance. Ihr seht, da kann es schon bei wenigen Cores ganz schön runtergehen an, der, der, an den Millisekunden, die eine Transaktion braucht. Okay, jetzt Postgres 13, das ist die Version, die wir auch eigentlich aktuell produktiv einsetzen. Da gab es etliche Verbesserungen, gerade im Bereich der B3-Indizes, die kleiner und schneller wurden. Hat dann eben auch zur Folge, dass man alle reindizieren muss, aber äh, ja, das ist ja seit Postgres 12 auch nicht mehr so das allergrößte Problem. Vakuumprozesse, das ist ja auch mal so ein Thema, was äh, Postgres-Nutzer manchmal <lacht> vielleicht ein bisschen darunter leiden. Das äh, wurde zumindest für die Indizes jetzt parallel äh, wird das ausgeführt. Und äh, alle Nutzer von mehrspaltigen Indizes, ich denke da gerade so an die OSM-Nutzer, die vielleicht einen Index auf der Geometrie und dann auf, thematischen, ähm, äh, ja, auf einem thematischen Attribut haben, diese Indizes unterstützen jetzt auch inkrementelles Sortieren. Das heißt, äh, ja, sind dadurch auch ein bisschen schneller. So, ja, alle die, die pgsl Statements nutzen, sollten aufpassen, da haben sich auch ein paar Spaltennamen geändert in Version 13, das muss angepasst werden. Kommen wir zur letzten aktuellen Version, Postgres 14, ist ja letzten, letzten Herbst wieder erschienen, jetzt gab es gerade im Februar wieder ein neues Release, ich glaube wir warten noch ein bisschen bis zum nächsten Release, es gab da doch ein paar ähm, kleine Bugs, die <lacht> ein bisschen unschön waren, dazu komme ich am Ende auch nochmal drauf. Ähm, also 14 hat auf jeden Fall Vakuum und Recovery nochmal beschleunigt, also wer so ein Setup hat mit einem Master und Replikas wird davon auf jeden Fall sehr profitieren, gerade wenn man sehr sehr viele Schreibprozesse hat und die Replikas manchmal nicht hinterherkommen, kann 14 das ein bisschen verbessern und dann ähm, alle Leute, die äh, Materialized Views nutzen, gibt es auch guten, eine, eine coole Neuigkeit, dass man die jetzt auch, dass das Refresh mittlerweile auch parallel ausgeführt werden kann. Eine andere schöne Sache ist, dass GIST-Indizes jetzt schneller gebaut werden können. Das ist ja immer, wenn ein GIST-Index auf einer riesen Tabelle erstellt wird, kann das schon manchmal Stunden dauern. Wenn das schneller gehen kann, und man das erheblich beschleunigen kann, ist das auf jeden Fall auch gut. Hat momentan noch so ein paar, äh, ja, hat momentan noch etwas den Nachteil, dass die Abfragen, die Geschwindigkeit könnte ein bisschen langsamer sein. Aber da sind die PostGIST-Entwickler auch dabei, das ähm, weiter zu verbessern. Alle, die, die JSON nutzen, wissen da vielleicht, dass das JSON, das JSONB-Feature wird ja auch immer weiter verbessert mit neuen Abfragemethoden. Und jetzt im 14 kam Subscripting dazu. Das ist etwas, was vielleicht auch viele Frontend-Entwickler kennen, die viel mit JSON arbeiten. Also, dass man einfach, wenn man verschachtelte Strukturen in seinen Dokumenten hat, dass man die jetzt einfach mit Subscripting abfragen kann. Ähm, Breaking Change bei 14 ist vielleicht die Default-Passwort-Methode, die sich geändert hat. Solltet ihr immer noch Clients haben, die sich mit der alten Methode äh, nur auskennen, die könnten sich dann eventuell nicht mehr verbinden mit der Datenbank. Da müsst ihr dann aufpassen. Okay, wie macht man nun ein Upgrade? Äh, in, wenn ihr die Postgres-Dokumentation nachguckt, dann werdet ihr sehen, dass es da eigentlich von, immer von Hard-Upgrade und Soft-Upgrade die Rede ist. Beim Hard-Upgrade wird einfach vorgesehen, dass alle Daten gedumpt werden in eine SQL-Datei, die dann in einen neu installierten Server einfach wieder restored werden. Das klingt einfach, ähm, kostet aber natürlich enorm viel Zeit, wenn das jetzt vielleicht ein Terabyte oder so weiter gedumpt werden muss und der wieder eingespielt werden muss, habt ihr eben stundenlang eine Downtime. Wenn das für euch egal ist, okay, könnt ihr das vielleicht so machen. Ähm, der eigentlich elegantere Weg ist, das einfach nur die Software auszutauschen so und nichts mit den Daten zu machen, also nur ein Binär-Upgrade durchzuführen. Und dafür gibt es ein, ein Tool bei Postgres, nennt sich PG-Upgrade und äh, das könnt ihr einfach, also ihr installiert einfach die neue Version neben der alten und führt dann einfach den PG-Upgrade-Befehl durch. Das kann man ähm, allerdings nicht machen, wenn sich, sollte sich mal das Storage-Format geändert haben. Das heißt, ähm, die Art und Weise, wie eben die Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Das war zum Beispiel zwischen Postgres 1 und 2 der Fall, da musste man ein Hard-Upgrade machen. Ähm, bei 2 zwischen 2 und 3 gab es wieder eine Änderung, aber da waren die ähm, Entwickler diesmal ein bisschen ähm, besser darauf vorbereitet und haben versucht, das zu oder haben es hingekriegt, dass man das nicht mit einem Hard-Upgrade ähm, ähm, durchführen muss. So, als dritten Weg, ich habe das eben dort schon angedeutet, es gibt doch den, den Weg der Replikation. Ihr installiert einen neuen Server und ihr repliziert einfach alle Änderungen, die auf dem aktuellen ähm, Server jetzt hier im als Beispiel Version 13 passieren, wird einfach repliziert auf Version 14. Gibt es verschiedene Tools für, kann man auch mit Logical Replication machen und das Angenehme ist hier, dass man dort den Zeitpunkt dann einfach erwählen kann, sagen kann, okay, ab hier ist jetzt wirklich der 14er wird als Hauptprimärserver server promoted. alle Pfade werden umgebogen, alle URLs von den ganzen Anwendungen und dann hat man so gut wie überhaupt keine Downtime, also vielleicht nur im Sekundenbereich, während man das beim Soft-Upgrade Update, vielleicht so ähm, Upgrade vielleicht so im ja, Sekunden- bis Minutenbereich hat. So, ich konzentriere mich jetzt aber auf das Soft-Upgrade, das ist auch das, was wir ähm, bei uns einsetzen. Der Befehl sieht wie folgt aus, man muss einfach das alte und das neue data angeben, sowie die Ausführungsverzeichnisse. Und äh, ja, wenn man Postgres geupgradet hat und auch Postgres, muss man noch in allen Datenbanken, wo Postgres installiert ist, natürlich noch die Postgres-Extension updaten. Und da gibt es einen Befehl, der das ein bisschen leichter macht, solltet ihr jetzt mehrere Extensions von Postgres installiert haben, also auch Raster, sfc und so weiter, kann man einfach Postgres Postgres Extensions Upgrade Funktion durchführen. Ähm, zum Thema installieren, was braucht man da eigentlich? Natürlich das neue Postgres, das neue Postgres, was gegen die aktuelle Postgres-Version gebaut ist. Das ist ja immer, die Postgres, postgres extension wird immer gegen einzelne postgres version gebaut. Und ähm, ja, auf Unix gibt es dann auch noch dieses Scripts-Paket. Ich glaube, bei Windows, wenn man es runterlädt, ist dann einfach alles mit dabei. Sollte noch jemand von euch auf Postgres 2 sein, ähm, wird es ein bisschen hacky weil das PG Upgrade nicht einfach so ohne Weiteres durchlaufen kann. Ihr müsst dann erstmal ähm, ja, die, die aktuelle Postgres-Version gegen eure aktuelle Postgres-Version. Das müsst ihr erstmal installieren. Also wenn ihr 13 im Einsatz habt, Postgres 13, Postgres 3, dann solltet ihr die aktuelle Postgres 2 Version deinstallieren. Das keine Sorge, das ist einfach nur dass die Software, die deinstalliert wird und dann halt Summ-Links einsetzen, die also so heißen wie die alte Bibliothek und aber auch schon auf die neue zeigen. Dann kann das PG-Upgrade auch ohne Probleme durchlaufen. Aber wie gesagt, das kleine Hack. Kann ich auch nicht verstehen, wenn man da sagt, boah, nee, ich mache lieber einfach Dump alles und Restore alles. Downtime ist sowieso egal. Okay, bei PG-Upgrade ist ganz wichtig, da gibt es diesen sogenannten Link-Modus. Äh, oder auch minus K ist da die, die Kurzform. Solltet ihr auf jeden Fall einsetzen, weil das sorgt dafür, dass die Daten nicht zwischen den Data-Verzeichnissen kopiert worden werden, sondern einfach nur Hardlinks eingesetzt werden. Das spart natürlich zum einen sehr viel Speicher und auch sehr viel Zeit. Und dadurch ähm, kann das Upgrade, ist dann nicht mehr abhängig von der Größe der Datenbank, sondern einfach nur noch von der Anzahl der Objekte, ähm, die jetzt verlinkt werden müssen. Also Schemata, Tabellen und so weiter, ähm, Indizes. Also auch gerade, wenn ihr Replikas habt und so, ist es auf jeden Fall mit dem Link-Modus deutlich schneller. Also auf jeden Fall in, kann sogar in unter einer Minute durchlaufen. Okay, was sind die Checks, die ähm, gemacht werden müssen bei einem Upgrade? ist einmal zum Ersten, natürlich ist der Cluster gesund, läuft er, ähm, ist vielleicht auch gerade kein großer Import am Laufen, also ist er gerade nicht zu sehr beschäftigt mit was anderem, wenn man jetzt Replikas hat, sind, hängen die nicht zu so sehr hinterher? Gibt es kein großes Flex? Streamen die Replikas überhaupt und so weiter? Das kann man natürlich alles vorab prüfen. Ähm, dann muss man natürlich ein neues PG-Data-Verzeichnis anlegen mit initDB. Man nimmt sich dann natürlich die aktuelle Configs, damit die Gegebenheiten auf dem neuen Server genauso sind wie auf dem alten Server. Zum Beispiel Spracheinstellungen, Server-Encodings und so weiter. Jetzt kann man schon mal gucken, gibt es vielleicht inkompatible Extensions oder, oder haben wir Spalten, die inkompatibel sind mit einem Upgrade. Das kann man auch ganz einfach testen mit dem PG-Upgrade-Check-Befehl. Wenn das durchläuft, könntet ihr, könntet ihr wird, euch das, wird euch der Befehl sagen, okay, hier und hier gibt's, da hakt es, da, da sind Dinge, die, die können wir nicht einfach so upgraden. Die müssen dann natürlich vorher erstmal entfernt werden. Natürlich, wenn ein pg upgrade fehlschlägt, kann man natürlich, und das, wenn man das noch weiterhin braucht, die, die alten D Dinge, die man vorgelöscht hat, muss man dann wieder, ähm, wieder hinzufügen und muss entsprechend aufräumen. So, kommen wir zum eigentlichen Upgrade. Das ist dann auch die Phase, wo es wirklich dann auch eine Downtime gibt und keine Schreibprozesse erlaubt werden sollen. Hier kann man immer noch gucken, haben wir vielleicht Funktionen, von denen wir wissen, dass die einfach nicht mit einer neuen Version funktionieren, also einfach Views oder ähm, Abfragen, die Funktionen benutzen, die es in der neuen Version einfach nicht gibt. Was ich eben gerade schon sagte, PG Start Statements hat sich verändert und so weiter. Das kann man dann in dem Schritt natürlich auch gleich, in, wenn man das alles in ein Skript packt, können jetzt hier die Befehle kommen, wo die, die, diese ganzen inkompatiblen Funktionen löschen und Objekte löschen. Danach müssen auf jeden Fall beide Postgres-Server gestoppt werden. Man sollte auch, wenn man Replikas hat, den Checkpoint-Location ab abchecken, die man in PG-Control Data äh, nachlesen kann, um zu gucken, sind die Replicas alle wirklich up to date. Und dann kann man das PG-Upgrade durchführen. Und auch hier gilt, wenn PG-Upgrade Check durchgelaufen ist, heißt es das nicht, dass PG-Upgrade-Link auch wirklich ähm, erfolgreich sein wird. Also wenn das fehlschlagen wird, dann ähm, muss man natürlich alle Schritte, die man es vorgemacht hat, vielleicht wieder zurückdrehen. Ähm, wenn es aber ein Erfolg war, PG-Upgrade, dann gibt es wirklich kein Zurück mehr. Dann ist man wirklich, ähm, ja, quasi, da, da, da muss man es hinkriegen, dass man den neuen Server zum Starten kriegt und alles ähm, laufen kann. So, das große Finale jetzt, äh, wenn PG-Upgrade durchgelaufen ist, kann man die Data-Verzeichnisse umbenennen. Also das äh, neue Data-Verzeichnis, was man vielleicht Data New genannt hat, wird dann zu dem alten Data umgenannt. Und das ähm, alte Data-Verzeichnis muss entsprechend auch umgenannt werden. Die Postgres-Config muss angepasst werden, äh, zum Beispiel ne, die ganzen bindier pfade ähm, Backup-Pfade, Preload Libraries und so weiter. Und man kann dann die äh, Replikas upgraden, sollte man welche haben, mit einem Airstink Process. So, das ist ein bisschen komplexer das Ganze, aber ich äh, werde euch dort gleich Links geben, wie ihr, wo ihr das Ganze nochmal im Detail nachlesen könnt. So, und zu guter Letzt könnt ihr natürlich auch die ganzen entfernten Objekte und äh, Funktionen in kompatibler Weise wieder hinzufügen. Also sollte man Extensions haben, die nicht ganz kompatibel waren, ihr habt sie vorgelöscht und fügt sie einfach dann in der neuen Version, in der höheren Version wieder hinzu. Okay, abschließend dann so die Aufräumarbeiten, die es noch zu machen gibt nach einem Upgrade, sind einmal, dass die Statistiken aktualisiert werden müssen. Man kann dieses Vacuum VacuumDB durchführen mit einer License Stages Option. Solltet ihr eigene Statistics Targets haben, was ich vielleicht nicht unbedingt denke, ähm, aber solltet ihr sie haben, solltet ihr sie vorher ähm, entfernen und dann wieder hinzufügen. Äh, das alte PG-Data-Verzeichnis kann an dieser Stelle dann auch gelöscht werden und ein neues Backup sollte erstellt werden. Ich habe hier nochmal ein paar Links verteilt, wo ihr sehen könnt, wie wir dieses Upgrade automatisiert haben in einem Skript. Es gibt auch einen Blogpost, äh, wo, wo ähm, ja, eine Firma gesagt hat, wie sie ihre ganze Postgres-Plotte geupgradet haben. Das war schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr inspirierend, zum, vor allem für uns gewesen, für unser Skript. Und äh, dann gibt es auch noch in der Enterprise-DB-Documentation ein nettes Kapitel über, wie man Postgres upgraden kann. Okay, wie sieht die User Experience bei uns aus? Wir laufen ja eigentlich, bei uns laufen ja eigentlich die meisten postgres cluster alle auf Kubernetes. Und das heißt, die Teams managen das ein bisschen ähm, autonom, das müssen nicht die Datenbankadministratoren machen. Und die Teams haben dann eine Beschreibung von ihrem Cluster. Und sie müssen einfach nur die Postgres-Version in dieser Beschreibung ändern. Also wie so eine Beschreibung aussieht, seht ihr hier. Also da muss man einfach sagen, Postgres-Version 13 wird jetzt einfach geändert zu 14. Und dann werden ähm, entsprechend die, neuen, die ganzen Datenbankinstanzen ähm, neu aufgesetzt mit neuen Umgebungsvariablen und so weiter, wo die neue Version dran steht. Und dann wird das upgrade skript automatisiert getriggert. Wir können das auch konfigurieren, dass wir sagen, was ist die minimal erlaubte Version. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, die minimal erlaubte Version ist 10, dann würden automatisiert alle Cluster von 9.6 geupgradet werden. Und zwar auf die Zielversion, die wir, die wir bestimmen. Zum Beispiel in dem Fall wäre es 14, könnten wir sagen, werden alle automatisiert auf 14 geupgradet. Das hat natürlich immer den Nachteil, wenn das alles automatisiert passiert, müssen Teams natürlich schon vorher abgeprüft haben, ähm, funktioniert unsere App auch wirklich mit dem neuen Postgres. Das ist natürlich immer alles, was getestet werden muss. Muss natürlich dann entsprechend auch alles kommuniziert werden. Kann man nicht einfach so über die Teams äh, hinweg machen. So, ähm, kommen wir zum Fazit. Ähm, ich hoffe, das war jetzt alles äh, sehr kompakt und nicht zu, nicht zu schnell für euch. Könnt ihr, wie gesagt, auch alles nochmal nachlesen. Wir haben es tatsächlich geschafft, das komplett zu automatisieren. Es läuft auch eigentlich in fast allen Fällen immer durch. Wenn, dann gibt es halt manchmal so Kleinigkeiten wie hier war mal eine Spalte, die von der Tabelle, die mal irgendwann jemand erstellt hat, die gar nicht mehr gebraucht wird, wo ja eine SQL-Identifier-Spalte war oder so, die vorgelöscht werden muss. Also so Kleinigkeiten eben. Oder eben man nutzt eine Extension und da die, die, die passt nicht mit dem Upgrade. Da, muss man, da müssen Teams das halt eben vor überprüfen, testen, das ist sowieso immer wichtig um dann zu entscheiden, okay, wir können im Produktivbetrieb auch das Upgrade machen. Solltet ihr auf jeden Fall immer machen, ist, wenn man das automatisiert hinkriegt, so wie bei uns, dann ist die Schwelle, Hemmschwelle, ein Upgrade zu wagen auch deutlich geringer, wenn die Downtime vor allen Dingen auch kaum vorhanden ist. Also bei uns ist das in der Regel so vielleicht 15 Sekunden bis 45 Sekunden in der Regel. Also das ist schon das kann man auf jeden Fall mal verkraften, das kann man auch fast eigentlich gar nicht als Downtime bezeichnen. Ähm, ja, denn äh, ihr solltet immer upgraden, weil die neuen Versionen sind einfach immer besser, bringt viele Vorteile. Wenn Teams zu uns kommen mit Performance-Problemen, sagen wir auch mal Leute, macht einfach das Upgrade auf die neue Version und ihr werdet sehen, ein paar Kopfschmerzen werden damit schon auf jeden Fall verschwinden. Allerdings muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, man sollte vielleicht nicht sofort auf den neuen Zug aufspringen, sondern vielleicht erstmal ein paar Minor-Releases warten, ähm, um vielleicht die gröbsten Bugfixes aus dem Weg geräumt zu haben von den Entwicklern. Und ähm, ja, dann... Kann ma dann kann man es vielleicht wagen. Wie gesagt, Ich hatte eben gerade schon angedeutet, wir werden wahrscheinlich noch auf äh, Version 14.3 erwarten, die dann wahrscheinlich irgendwann ähm, ja, im Mai erscheinen wird, weil es doch einige Bugs gab, die, ähm, ja, über die wir selber dann auch gestolpert sind, weil wir vielleicht einige Datenbanken schon aktualisiert hatten und gedacht haben, ja, dann nutzen wir schon die Vorteile von 14 und sind damit ein bisschen auf die Nase gefallen. Aber so ist es nun mal bei Postgres, bei einem Projekt, was immer erfolgreicher wird, hat immer mehr Nutzer und dementsprechend werden da auch häufiger noch Bugs gefunden. Also, Immer erstmal testen, ähm, wenn ihr das bei euch upgradet, vielleicht nicht gleich alle sofort upgraden, sondern vielleicht erst dediziert ein paar Cluster upgraden und gucken, wie läuft es mit denen und dann kann man vielleicht die ganze Flotte upgraden. Okay, so. Ich hoffe, das war interessant für euch. Hier noch ein paar Links zu den Open-Source-Projekten, die wir einsetzen, wozu ich auch einen Vortrag bei der 4G letztes Jahr gehalten habe, könnte ich auch nochmal reinziehen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt bin ich mal gespannt auf die Fragen. Ja, herzlichen Dank, Felix, an dich für den tollen Vortrag, der auf jeden Fall Lust auf einen Upgrade der Datenbank gemacht hat und aus ganz vielen Perspektiven gezeigt hat, dass das gar kein... Problem ist, wir haben ganz viele Fragen an dich und ähm, ich schaue mal nach dem Voting und werde jetzt dann an dich richten. Und zwar ist die erste Frage, empfiehlt sich zur Paketverwaltung auf Debian, Ubuntu, die regulären Systempakete oder eine spezielle PPA? Und wenn ja, welche? So, sorry, so, jetzt, jetzt habe ich hin. genau, <lacht> ich dachte, ob ich es nur nicht höre, genau, äh, nee, also nee, die Frage hast du aber gehört, ja, oder? Ja, die Frage habe ich gehört, ja, wunderbar, ähm, also kein wir, wir benutzen kein eigenes PPA, wir nutz-, warten immer auf die offiziellen Releases der offiziellen Bibliotheken. Deswegen kann ich ja so jetzt nicht genau irgendwas sagen, ob sich da jetzt spezielle PPAs empfehlen. Okay. Ähm, dann haben wir noch eine hochgewotete Frage. Ist das Debian-seitige Upgrade, Debian 10 nach 11 von PostgreSQL zuverlässig? Gibt es da was zu beachten? Ja, zwischen 10 und 11 gibt es eigentlich so gut wie keine Breaking Changes. Das sollte ohne Probleme funktionieren. Aber die Frage ist dann ja, warum nicht gleich von 10 auf 13? Oder vielleicht sogar 14, mhm. also, was man ja. da ähm, einsetzt. Also ich würde, glaube ich, gleich auf 13 upgraden und nicht erst auf 11. Dann hat man ja den gleichen Spaß irgendwie in einem Jahr wieder, wobei ja in einem Jahr upgraden ist ja auch machbar. Also. Mhm. Okay, danke. Dann ähm, gibt es die nächste Frage. Welche Geschwindigkeitsvorteile hat ein Sync wenn zum Beispiel das Replika während des Upgrades promoted wurde, gegenüber komplettes Neues setzen. Also das, also das sollte eigentlich nicht passieren, dass Replika während des Upgrades promotet wird. Das ist ja, wenn das Upgrade loslegt, dann, dann ja, kann es eigentlich gar nicht dazu kommen, dass, zumindest bei uns ist das Tool, was bei uns ja quasi dafür sorgt, dass die Replikas promotet werden, das ist ja Patroni und Patroni kümmert sich darum, dass das gar nicht passiert. Also, mm -hmm. Okay. Der Geschwindigkeitsvorteil ja. gegenüber, ja, also dem ich habe jetzt nicht genau verstanden mit dem kompletten Neuaufsetzen. Also kompletten Server. Man hat den Server ja schon vorher aufgesetzt, man installiert den ja schon. Das, das PG-Data-Verseign ist ja schon alles initiiert. Das ist schon da. Also, und deswegen, wenn man dann erst den alten Server runterfährt und dann erst alles dann, und dann erst alles aufsetzt und so, das ist ja eine, dauert ja entsprechend viel länger. Mhm. Wenn das alles schon parallel vorbereitet ist. Okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage zum Testen. Gibt es für PostgreSQL eigentlich irgendwelche Testverfahren, wie zum Beispiel Tests bei Software, Unit-Test, ETC-PP? Postgres, beim PostgreSQL-Projekt an sich jetzt, ja, da gehe ich doch mal von aus, dass es das gibt ja, also das, da gibt es ein CI, was das PostgreSQL-Projekt nutzt. Mhm. Aber meinst Sie jetzt, wie man selber PostgreSQL, wie man Tests schreiben kann? Ich glaube, es gibt PGTab, das ist doch ein Tool, ist für, aber das ist, glaube ich, für Store Procedures ein Test Framework. Also das wäre jetzt die Frage, auf was die, also auf was die Frage jetzt genau abgezielt hat. Mm -hmm, mm -hmm. Gut, das können wir jetzt leider jetzt nicht so erkennen ne, oder auch nicht rückfragen. Dann... Ähm dann war zu einer Folie, die du gezeigt hast, wo ähm, noch Postgis 2 im Einsatz war. Da gibt es eine Frage, mhm. warum hast du Symlink für 2.5 nach 3 gesetzt? Haben wir ohne den Symlink hinbekommen von 2.5 oder 2.6 nach 3.1, solange man die Bibliotheken nicht nutzt, sollte es ja funktionieren. Das ist vielleicht eher jetzt so ein Feedback, Hast du ja. da noch was ja, das, zu ergänzen, ähm aber... Nee, das ist ein guter Hinweis. Ja, also es ist nicht grundsätzlich so, dass man die immer setzen muss. Ich habe es einfach nur. Wir haben es bei uns gesehen, dass es da mal geknallt hat und dann haben wir es jetzt so einfach standardmäßig eingebaut, dass es immer passiert. Aber ähm, ja, es kann auch äh, durchlaufen, ohne dass man das setzen muss. Ja. Mhm. Gut. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, ein Hinweis, wenn man Grant auf alte Funktionen xLog, hat, die es nicht mehr gibt, schlägt das Upgrade fehl, weil er, weil er nicht setzen kann, das erkennt Check nicht. Das ja. ist vielleicht auch eher so ein Hinweis jetzt. Das ist auch ein äh, guter Hinweis und auch nochmal da gesagt, dass wenn man diesen PG Upgrade Check Befehl ähm, durchlaufen lässt und der funktioniert wunderbar und dann denkt man sich, okay, jetzt kann ich das Upgrade starten lassen. Es gibt immer noch Dinge, wo es einfach scheitern kann. Also PG mhm. Upgrade Check ist jetzt keine Garantie dafür, dass das Upgrade durchlaufen wird. Ja, und du hast ja auf jeden Fall darauf hingewiesen, testen, testen, testen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch beim Upgrade. Und ja, so, dann haben wir alle Fragen uns angeschaut. Ähm, Felix, an dich herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Das war wirklich ähm, ja, sehr interessant und hat sicherlich auch viele ähm, Vorbehalte da genommen. Und ähm, ja, ja. Dann nochmal herzlichen Applaus an dich, Felix. Dankeschön. Viel Spaß euch noch bei der Konferenz. Gut und, und wie machen... von Ostsee. Oh ja, Grüße an die Ostsee zurück.